So, wenn wir jetzt unseren Namen hier eingetragen haben, ähm, könnten wir fortfahren, uns ein bisschen mit den Formatierungen zu beschäftigen. Das ist das, was diese ganzen komischen Zeichen machen. Also gehen wir hier nochmal in diesen Abschnitt. Das ist der letzte Abschnitt, ist, hat man hier diesen ganzen Kram. Den betrachten wir jetzt mal nicht nach unten damit. Stellt euch vor, der Dozent hat euch gesagt, ihr könnt euch auch ein eigenes Thema auswählen, das ihr bearbeitet, einen eigenen Vortrag. Um, ihr habt dieses sehr interessante Paper von Jeff Raskin gefunden. Das ist eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Das sollte kein Problem sein, das zu besprechen um, in dem Seminar. So, habt ihr also hier diesen Link und ihr wollt jetzt eigentlich genau das machen, was hier so. Und das braucht ihr nicht, um das zu editieren, was ich euch jetzt zeige. Das ist einfach nur. So ein, ein kleiner Trick, den ich hier nehme, damit ich beide Sachen gleichzeitig angucken kann. Was hier nämlich in der normalen Ansicht, die ihr hier in dem Fenster seht, mache ich das mal kurz groß. Genau das ist nämlich unser ganz normaler Artikel. Äh, so, die nebeneinander an die richtige Stelle scrollen. Genau, also ihr wollt genauso einen Eintrag hier erstellen, wie der hier ist. Ähm. Also mit so einem, er soll ein neuer Listenpunkt werden, er soll so ein fettes Datum haben und so weiter und so fort. Am einfachsten wäre natürlich, wir kopieren das alles und tragen das in die Lücken ein. Das ist genau das, was am häufigsten gemacht wird, aber dann ähm, versteht man natürlich nicht ganz genau, was wo passiert. Deshalb erstellen wir das mal manuell. Also, ein neuer Listenpunkt wird dadurch erstellt, indem man so eine Cola davor macht, so ein Malzeichen. Und... Jetzt wollen wir das Datum, wie das hier unten ist, auch fett haben. Das heißt also, wir wollen es am 22. soll der Vortrag sein und fett wird es indem, indem wir das, äh, indem wir diese Hochkomma machen. Das kriegt man, das ist die Taste äh, links neben der Enter-Taste auf einer deutschen Tastatur und mit Umschalt. Und dem Drücken auf die Taste, auf der auch die Raute ist, kriegt man diese Dinger. So, also hatten wir gesagt, am 22.01.2013 schon vorbei. Ähm, aber der Demonstration halber, hier also dieser Vortrag. So, also das Datum wird fett sein, der Doppelpunkt schon nicht mehr, denn der ist nicht innerhalb dieses Bereiches, der da von diesem Hochkommentar umschlossen ist. Und der Titel von unserem Vortrag beschäftigt sich mit diesem Paper, deshalb kopiere ich das einfach hier rüber. Intuitive Equals familiar. So. Und hier unten sind auch so Links. Und wir wollen auch so einen externen Link haben. Und deshalb... Hier habe ich den Namen kurz hintergeschrieben, des Autors des Papers, Jeff Raskin, aber der externe Link so. Dieser Text soll auf diese Seite hier verlinken. Wie mache ich das? Gucke ich mal kurz hier oben. Was hat diesen Link da, der mit the dirtiest word... anfängt, denn zu einem Link gemacht? Was sieht daran anders aus? Gucke ich mal durch. Hier steht the dirtiest word... Das ist also dieser Text, der hier äh, als Link erscheint, aber davor steht was, was nicht auftaucht in dem Wiki. Äh, also in der, in der normalen Ansicht. Das ist dieser Abschnitt hier. Und dieser Abschnitt scheint wohl zu definieren, was das Ziel ist, was die Webseite ist, ähm, auf die dieser Link hier zeigt. Ah ja, Da sehen wir genau, wenn wir darüber gehen, auch äh, hier unten, ihr seht das in dem Browserfenster, ähm, genau denselben Text, der da markiert ist. Also werden wir das hier genauso machen. Das heißt, das hier soll der Text sein, den man sieht. The dirtiest word in dem oberen Beispiel. Also wir machen da mal wieder oben auch so eine eckige Klammer drum. Was fehlt, ist nur noch dieser externe Link. Den kopieren wir uns aus dieser Seite hier rüber und fügen den davor ein. Ein Leerzeichen dahinter. Jetzt ist das genauso wie hier oben. Also, es fängt an mit einer eckigen Klammer. Dann kommt der Link, der mit HTTP anfängt. Ups, ja, ne? So, der geht bis hier. Genau wie hier oben bis hier. Dann kommt ein Leerzeichen und dann soll der Text kommen, der da angezeigt wird. Also das da. Das können wir uns schon mal angucken. Show Preview. Hat es funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Der Text ist fett. Der Text ist ein Link geworden. Kurz ausprobieren. Ja, funktioniert. Da ist der Name des Autors. Der äh, hat keine besondere Formatierung. So. Um. Und wir sagen mal, wir sind äh, diesmal, äh, möchte sich äh, Anna Dietrich für den Vortrag eintragen. Damit es da genauso aussieht wie oben. Kurz nach unten scrollen. Nochmal ein Preview. Ja, da steht der Name auch. Diese ISBN hier haben wir hier nicht. Wir referenzieren nicht auf ein Buch. Ähm, ansonsten hier kleiner Tipp, wenn ihr auf ein Buch referenziert, die Zeichenkette ISBN Leerzeichen und dann diese Nummer ähm, wird automatisch vom Wiki formatiert. Das heißt, diesen Link mussten wir gar nicht erst erstellen, ähm, wie man hier nämlich sieht. Egal, also wir haben hier kein Buch ähm, und damit ist der Abschnitt soweit fertig. Speichern wir das ab. Vielleicht aber trotzdem als äh, ein kleiner Hinweis, wenn ihr diese Formatierung erstellt. Es gibt hier eine kleine Hilfe. Und zwar diese Leiste hier oben. Da sind einige ganz praktische Sachen drin. Zum Beispiel fetter Text. Kriegt ihr hier diesen Beispiel mit fettem Text. Wenn ihr den so lasst, äh, dann wird er auch so angezeigt. Nämlich da steht der Bold Text. Das ist ziemlich sinnlos. Ihr wollt da natürlich irgendwas Eigenes reinschreiben. Dann... Ähm, Genau dasselbe hier. Kursiv erstellt einen kursiven Textabschnitt. Das hier erstellt einen, ähm, einen internen Wiki-Link und das hier einen externen, so wie wir den gerade erzeugt haben, nämlich mit HTTP sowieso und dann der Titel, umrahmt von eckigen Klammern. Hier ist die übliche Überschrift, die in diesen grauen Kästen ist. Da ist ein Bild... Ein Link auf eine Datei, Formeln, werden eher sehr selten benutzt im Medienwiki, ähm, eure Unterschrift für Diskussionen, ähm, es gibt eine extra Diskussionsseite zu jedem Artikel und eine horizontale Linie und das sind alles Sachen, die halt immer beispielhaft erzeugt werden und da eingefügt werden, wo gerade euer blinkender Cursor steht. Ähm, und das ist eine gute Gedächtnisstütze, denn auch ich kann mich nicht an alle wichtigen Formatierungen erinnern ähm, und benutze das deshalb ganz gerne.